Beim Semesterticket geht es doch auch. Schon heute fahren Studierende durch ganz NRW ohne Fahrschein. Da haben sich die Verkehrsbetriebe auch erst gegen gewehrt. Am Ende aber haben sie die Vorteile gesehen. Fahrscheinfrei wäre eine konsequente Weiterentwicklung dieser Idee. Ein Semesterticket für alle.